Dieses Plakat hier hinter uns, das haben Sie wahrscheinlich auch schon mal irgendwo in Berlin gesehen. Als wir das heute gesehen haben, haben wir gesagt, hä, komische, merkwürdige Aktion. Ja, man sieht den 47-jährigen Andreas, der Happy mit Hartz IV ist. Diese Kampagne erhitzt wirklich die Gemüter Happy mit Hartz 4 Ist das ein bisschen zynisch? Haben wir uns auch gefragt und sind der Sache mal nachgegangen. Hunderttausende Berliner leben von ihm, dem Arbeitslosengeld zwei. 409 Euro sind es pro Monat, ein sorgloses Dasein, ganz ohne Probleme. So jedenfalls steht es auf diesem Plakat am Rosa-Luxemburg-Platz. Zufrieden lächelt hier die 28-jährige Anna. Leben mit Hartz IV, ganz easy, oder? Wenn man da jetzt nicht pünktlich zum Termin erscheint oder so, dann werden da äh, Sanktionen verhängt, dann wird das, gekürzt, das Geld gekürzt und äh, auch so andere Sachen also so ein Glück, ich bin äh, so ein raus von das System, aber man fühlt sich nicht so wohl. Wer hinter der Werbung steckt, bleibt zunächst ungeklärt. Bei der Agentur für Arbeit heißt es … Die Bundesagentur für Arbeit ist nicht verantwortlich für diese Kampagne. Für unser Handeln in den Jobcentern ändert diese Kampagne nichts. Der Link auf dem Plakat führt auf eine Seite, die glückliche Hartz-IV-Empfänger in Videos vorstellt. In den sozialen Netzwerken brodelt es deshalb heftig. Und im Hashtag Du bist es uns wert sammeln sich Empörung und auch Spekulationen zum Urheber der Sache die Reaktionen sind genau das, was die Macher der Provokanten-Werbung bezwecken. Das Team von Sanktionsfrei in Neukölln würde sich wünschen, dass Hartz IV wirklich easy wäre. Deutschlandweit helfen sie bei vorliegendem Sanktionsbescheid denjenigen, denen Hartz IV gekürzt wurde. Ohne Vorurteile, egal ob sie durchs Amt oder durch die Lebensumstände entstanden sind. Bei Hartz IV sehen wir eben ganz, ganz viele Mängel und dass die Menschen ganz viel in Angst leben und auch oft nicht die Existenzgrundlage gesichert haben. Und das wollen wir ändern. Das machen wir praktisch, indem wir Sanktionen finanziell einfach ausgleichen. Man kann über unsere Plattform Widerspruch einreichen gegen verhängte Sanktionen, bekommt dann Anwälte vermittelt und genau eben Geld, solange im Solidartopf was drin ist. Dieser Solidartopf füllt sich über Spenden und Fördergelder. Rund 300 Leuten wurde so bereits geholfen, Tendenz steigend. Deshalb möchte das Team nächstes Jahr nachlegen und per Zufall 100 Menschen auswählen, um sie im Voraus abzusichern. Ein Jahr lang ist haben sie eine Notfallleistung im Hintergrund letztendlich. Ne? Sanktionsfrei gleicht das Geld aus für ein Jahr, garantiert. Und damit wollen wir auch Geschichten erzählen. Also wie fühlt sich das für die Menschen an, wenn sie wissen, dass sie eine Absicherung haben, dass sie Rückendeckung letztendlich haben? Rückendeckung wünscht sich auch eines der Gesichter der Kampagne. Anna Napp ist Teilzeitstudentin und alleinerziehende Mutter. BAföG bekommt sie nicht, deshalb hat sie Anspruch auf Hartz IV. Doch ihre Leistungen wurden komplett eingestellt. Alles nur, weil ein Dokument fehlte. Davon wusste sie aber nichts. Und ich habe immer angerufen und gesagt, hey, fehlt noch irgendwas? Und mir wurde immer gesagt, nein. Und nach ja, langer Zeit, in der ich natürlich kein Geld bekommen habe, meine Miete nicht überwiesen wurde, bin ich dann irgendwann hingefahren. Und die haben gesagt, ja, nee, sie haben uns ja das falsche Dokument eingereicht. Mit Kind eine belastende Situation. Hinzu kommt, so die 28-Jährige, dass Hartz-IV-Empfänger mit Vorurteilen behaftet wären. Ich habe erstmal das Gefühl, dass ähm, viele Menschen und auch äh, MitarbeiterInnen vor Ort im Jobcenter davon ausgehen, dass es so den, den Hartz-IV-Empfänger oder die Hartz-IV-Empfängerin gibt. Dass ähm, alle so ein passiver Arbeitsloser, der eigentlich ähm, genießt, so von Sozialleistungen zu leben und gar keinen Bock hat zu arbeiten. Und ich ähm, merke es auch an mir, dass es mir unangenehm ist, Leuten zu sagen, dass ich Hartz-IV beziehe. Deshalb wünscht sie sich eins. Dass die individuelle Situation gesehen wird, als einfach nur dieses Bild von dem faulen Arbeitslosen, der keine Lust hat, arbeiten zu gehen. Sanktionsfrei und Annalab hoffen, dass die zynische Kampagne zur Diskussion angeregt hat. Und dass Menschsein allein in Zukunft vielleicht reicht, um ohne Existenzängste leben zu müssen.